Willkommen zu unserem neuen Video. Wegen der Jahreszeit geht es diesmal um den Weihnachtsstern. Wie dieser funktioniert, kann man am besten verdeutlichen, indem man mal das Licht ausschaltet. Wie man schon eben gesehen hat, blinken die LEDs, sobald es dunkel wird. Dies wird wirklich durch einen lichtempfindlichen Widerstand, kurz LDR. Wenn ich meine Hand darüber halte, gibt es denselben Effekt. Praktisch? Batterie ist sowohl Stromquelle als auch Schlender. Jetzt wisst ihr glaube ich schon ein wenig mehr über den Weihnachtsstern. Ähnliche Videos gibt es unserem Kanal. Wir freuen uns über einen Daumen hoch oder ein Abo. Ansonsten, bis zum nächsten Clip.